In diesem Video geht es um die Fallzusammenfassung. Eine Fallzusammenfassung ist eine synthetisierte Zusammenfassung von ein bis zwei Sätzen über den Patienten oder die Patientin und die Übertragung einer Problemliste. Sie basiert auf dem, was man über den Patienten oder die Patientin weiß und ist außerdem mehr eine Dateninterpretation als nur eine reine Datenwiedergabe. Die Fallzusammenfassung wird erstellt, um bei der Reflexion über den Patienten oder die Patientin zu helfen und ist eine bewusste Übung. Darüber hinaus kann sie als eine Anleitung zur Entwicklung von Differentialdiagnosen gesehen werden oder als Hilfestellung, um das eigene Verständnis über den Patienten oder die Patientin mit anderen, zum Beispiel deinen KollegInnen, zu kommunizieren. Die Fallzusammenfassung sollte im Idealfall während eines Szenarios mit einem virtuellen Patienten oder einer virtuellen Patientin spätestens aber vor der Diagnosestellung und der Behandlungsplanung erstellt werden. Sie sollte den Namen des Patienten oder der Patientin beinhalten, sowie die epidemiologischen Aspekte, also Alter, Geschlecht, Risikofaktoren und die wichtigsten klinischen Befunde, wie Symptome, die Testresultate oder Befunde bei körperlicher Untersuchung. Wichtig ist, dass medizinische Begriffe, also eher Hypertonie als Blutdruck 160 von 100 und semantische Qualifier verwendet werden. In der Fallzusammenfassung werden oft gepaarte Deskriptionen gegenübergestellt. Dabei gibt es verschiedene Kategorien. Zum Beispiel der Ausbruch der Krankheit. Dieser kann entweder akut oder chronisch sein. Die Dauer und der Verlauf einer Krankheit. Dieser kann kontinuierlich oder intermittiert sein. Die Lokalisierung, zum Beispiel von Schmerz, ist der uni- oder bilateral. Die Qualität. Ist es heiß oder kalt, flüssig oder fest, steif oder flexibel. Und die Schwere. Ist es ernst oder harmlos, zunehmend oder abnehmend? Hier ein Beispiel. Herr Müller kommt zu euch. Er ist 78 Jahre alt und ein Mann. Er beschreibt akut einsatzendes hohes Fieber, Atembeschwerden und Husten mit Auswurf. Nach einer Untersuchung wird ein schlechter Allgemeinzustand und beidseitig Rasselgeräusche festgestellt. So könnte eine Fallzusammenfassung dazu aussehen. Herr Müller, ein 78-jähriger Mann, stellt sich mit akut einsetzendem hohen Fieber, Dyspnoe und produktivem Husten vor. Bei der körperlichen Untersuchung ist er in einem schlechten Allgemeinzustand und die Auskultation zeigt bilaterale Rasselgeräusche. Diese Fallzusammenfassung enthält viele der eben genannten Aspekte, Name, Alter, semantische Qualifier, also akut, hoch, produktiv und bilateral. Es werden auch medizinische Begriffe verwendet, wie Dyspnoe. Wir hoffen, dieses Video war verständlich und konnte dabei helfen, die Wichtigkeit von Fallzusammenfassungen bei virtuellen PatientInnen aufzuzeigen. Falls es noch Fragen dazu gibt, können diese gerne im Kommentarbereich gestellt werden.